Wie freundlich bitten Sie eigentlich Siri um Hilfe? Ich weiß natürlich, dass alle Computerprogramme Befehlen befolgen, egal wie unfreundlich man mit ihnen spricht. Das hat ganz klar den Vorteil, dass man sich nur auf den Inhalt konzentrieren muss und nicht auch noch die Gefühle des Geräts berücksichtigen braucht. Aber es hat auch einen Nachteil, Sie gewöhnen sich eine Umgangsform an, die Ihnen in der Partnerschaft schadet. Was soll ich jetzt auch noch freundlich lächeln, damit mein Computer das tut, was ich von ihm brauche? Nein, nicht soll. Aber wäre es nicht eine interessante Übung, bei jeder Eingabe, die gelungen ist, bewusst dankbar zu sein, dass sie gelungen ist. Und erst danach, den nächsten Befehl einzugeben. Was wäre, wenn Sie jede Gelegenheit, mit der, bei der Ihr Computer macht, was Sie sich von ihm wünschen, dies bewusst wahrnehmen würden und den misslungenen Aktionen weniger Bedeutungsgewicht geben würden. Vielleicht wären Sie da etwas weniger enttäuscht oder, oder wütend, wenn es mal nicht klappt. Natürlich haben Sie schon längst gemerkt, dass ich auf den Computer übertragen habe, was ich als Voraussetzung für eine glückliche Partnerbeziehung halte. Und damit Sie sich durch den Gebrauch des Computers keine schlechte Umgangsform angewöhnen, habe ich bei der Firma Apple folgenden Antrag gestellt. Bitte ermögliche Sie es, Siri so einzustellen, dass sie den eingegebenen Befehlen nur folgt, wenn sie heraushören kann, dass ihre früheren Interaktionen anerkannt wurden, Dann würden sie diese Einstellung nutzen.